Moin Leute, ich habe heute einen super spannenden Gast und ein also wirklich extrem spannendes Thema, auf das ich mich sehr, sehr freue. Und zwar ähm, geht es darum, dass mein Gast Jörg, ähm, der übrigens Hi. einen ganz, ganz tollen äh, Blog hat, also meinen Tech-Blog, vielleicht kennen den einige schon, ist auch unten nochmal verlinkt in der Beschreibung, ähm, es geschafft hat, Strom an der Börse selber zu verkaufen. So, und bevor wir jetzt in dieses mega coole Thema einsteigen, also ich bin auch selber schon echt total heiß drauf, weil ich mir gar nicht vorstellen kann, wie das geht, ähm, erzähl doch mal ganz kurz so ein bisschen was über dich, deine Person und vielleicht auch ganz kurz über den Blog, damit die Leute dich so ein ganz klein bisschen einordnen können. Alles klar, also beruflich bin ich im Bereich ja, Datenmanagement unterwegs, äh, habe Wirtschaftsinformatik studiert, auch in dem Fachbereich promoviert in Richtung Mobile äh, Management, ähm, mobile Geschäftsprozesse und sowas in die Richtung. Und den Blog, mytechblog.de, habe ich jetzt schon, ich weiß gar nicht, über zehn Jahre äh, angefangen mit irgendwelchen kleinen Technikthemen bis hin zu ähm, ja, weiterführenden Smart Home Themen, also das ist jetzt aktuell so der Fokus, ähm, Elektromobilität ja und ganz viel jetzt in letzter Zeit auch PV-Anlage, ähm, Akkuspeicher, DIY-Akkuspeicher, da bin ich auch tatsächlich vor ein, zwei Jahren ähm, über deine äh, Videos, über deinen Channel quasi auf, äh, aufmerksam geworden und dachte, yo, da habe ich auch Bock drauf, genau und in dem ähm, ja, Spannungsfeld, sage ich es mal, bewege ich mich aktuell und bloggt da mehr oder weniger regelmäßig drüber. Und ähm, die Nachfrage ist wirklich enorm, auch gerade was so äh, Selbstbaulösungen angeht. Was Richtung Akkuspeicher geht und PV-Anlage, ist wirklich enorm. Ja, ja, das, das habe ich auch festgestellt. Es ist ja auch ein Wahnsinnsthema, ne? Also ja, auch einfach wegen der hohen Preise und so weiter. Aber deswegen, also auch wenn ich da wirklich deinen Blog auch wieder nur empfehlen kann, weil das sehr, sehr interessant ist, wie du das machst. Danke, danke. Und auch die Größenordnung, die du da an den Start bringst, ist wirklich, wirklich sehr beeindruckend. Und also auch wirklich, wie ordentlich das bei dir aussieht. Davon kann ich nur träumen. Bei mir ist alles so, so Kraut und Rüben ganz schlimm. Aber egal, darum soll es heute nicht gehen. Also du hast es wirklich geschafft, Strom an der Börse zu verkaufen. Das heißt, deinen überschüssigen Strom, also du hast eine sehr große Anlage. Vielleicht kannst du uns da auch nochmal ganz kurz die Randdaten nennen, damit wir dich ein bisschen ja. einsortieren können. Also ähm, erstmal vorab, es ist gar nicht mal so schwierig, wenn man äh, ja, ein paar Dinge einfach weiß und weiß, worauf man achten muss dann glaube ich, kann CETA schaffen, der seine Anlage jetzt aktuell äh, quasi am Netz hat und über die EEG-Vergütung, eine Einspeisevergütung bekommt, hat die Möglichkeit, äh, auch über einen direkt vermarkteten Strom an der Börse zu verkaufen. So viel vorab, also es ist gar nicht, kein riesengroßes äh, Hexenwerk, man muss halt einfach ein paar Hausaufgaben erledigen. Und meine Anlage an sich, die ist relativ groß, also die habe ich ziemlich überdimensioniert. Ich habe angefangen mit einem Carport mit knapp 9 Kilowatt Peak, ähm, habe dann erweitert mit der Terrassenüberdachung, äh, mit so semi-transparenten Panels, äh, dass eben noch Licht durchscheint, dass das Haus nicht ganz finster ist. Ähm, plus Hausdach, plus alles, was halt so geht. Also äh, in meinem Blog, da ist alles äh, teilweise haarklein beschrieben. Das sind jetzt nicht ganz 30 Kilowatt-Peak äh, an Leistung. Selbst verbrauche ich davon schon wirklich, wirklich viel. Ich glaube über 10, 12 Kilowatt, äh, sorry, Megawattstunden pro Jahr. Ähm, und ich habe ungefähr noch 20 Megawattstunden dann quasi übrig, die ich jetzt aktuell ähm, ins Netz einspeise und was quasi ein relativ großer Hebel ist, um dann auch, ähm, wenn man es an der Börse verkauft, zu so höheren Strompreisen eben ja, ganz gut Geld machen kann, okay. potenziell. Ja, das ist, äh, das ist echt interessant. Also du hast wirklich so 20.000 Kilowattstunden, um es jetzt nochmal ganz klar zu sagen, ähm, bist du drüber praktisch. Genau, richtig. Ich, ich habe es noch so ein bisschen überschlagen und äh, mir fehlen einfach die Erfahrungswerte, aber ich denke, alles über 10.000 Kilowattstunden an Einspeisungen, wenn man das hat mit seiner Anlage, dann können es schon sehr profital, äh, profitabel werden. Mhm. Alles, was drunter ist, kann funktionieren, aber je weniger man eben einspeist, desto ja, weniger Hebel hat man eben äh, einfach. Okay, und um Erklär mir nochmal, was sind denn, also was was müsste ich denn jetzt als, also wenn ich jetzt sage, ich hätte Interesse, mhm. das jetzt an der Börse zu verkaufen, fangen wir erstmal an, was jo. müsste ich eigentlich tun? Und ähm, dann, dann kommen wir gleich nochmal darauf zu sprechen, wie, mhm. also was kriege ich dafür und was ja, du, ja. eins nochmal anders. finde es halt wie gesagt. Alles klar. Alles und klar. denk dran, ich habe echt keine Ahnung davon. also ähm, Alles cool, alles cool. <lacht> genau das macht's ja aus, dann stellst du die richtigen Fragen. Alles genau, gut. also was muss ich tun? Erzähl also mal. also wie, wie läuft so im, Im Endeffekt so? Im Endeffekt ähm, ist es am einfachsten, wenn du schon eine Bestandsanlage hast, die quasi schon eine EEG-Einspeisevergütung bekommt. Das heißt, du hast die schon am Netz, hast die schon regulär angemeldet bei deinem Verteilnetzbetreiber. Alles ist easy, es ist es schon im Marktstammdatenregister eingetragen und du bekommst, je nachdem, wann du eben gestartet hast, ähm, ja zwischen sieben und, was weiß ich, ältere Anlagen kriegen ja teilweise bis zu 50 Cent. Ähm, wobei, also meine Anlage ist jetzt, glaube ich, zweieinhalb. Oder nicht ganz drei Jahre alt. Damals habe ich noch 9 Cent äh, Einspeisevergütung pro Kilowattstunde äh, eingespeisten Strom quasi bekommen, der dann halt für 20 Jahre fixiert ist, sozusagen. Mittlerweile, oder letztes Jahr, glaube ich, ging es mal runter auf bis zu 6 Cent. Dann ähm, wurde, gab es wieder ähm, ja, regulatorische Änderungen, es ist es wieder hochgegangen auf 8 Cent. Aber es ist halt relativ, relativ wenig, sage ich mal. Äh, Im Vergleich dazu. Wenn du es an der Börse verkaufst, kriegst du halt ähm, ja, bis zu, ich glaube, 70 oder 80 Cent, waren so die Peaks äh, letztes Jahr ähm, in der zweiten Jahreshälfte. Schwankt natürlich sehr stark, je nachdem, wie der Verbrauch ist und wie das Angebot ist. Also ist ja der, der ähm, springende Punkt die Merit Order und wie der, wie der Strom quasi, der benötigt wird, erzeugt wird. Gerade wenn teure Gaskraftwerke mit an, an Start gehen müssen, dann äh, springen halt die Strompreise massiv an. Aber äh, ich habe es mal äh, gemittelt, also die Letzt, äh, letztes Jahr, die zweite die Jahreshälfte, war der durchschnittliche Strompreis, der in der Börse gehandelt wurde, ähm, Epic Spot nennt sich das auch, 30 Cent pro Kilowattstunde. Und das ist natürlich ein enormer Unterschied. Mhm. Wobei man auch äh, sagen muss, dass der Unterschied Tag-Nacht auch teilweise krass ist. Also tagsüber, wenn die Sonne scheint, wir haben relativ viele äh, erneuerbare Energien schon im Netz, ist der Strompreis relativ niedrig im Vergleich zu abends oder nachts. Wobei Nacht ist auch wieder günstig, aber abends und gerade an den Morgenstunden ist der Strompreis tendenziell eher relativ hoch. Da scheint natürlich keine PV und dann macht es auch Sinn, dass man über seinen Hausspeicher äh, ins Netz einspeist unter Umständen. Also das ist das, was ich auch vorhabe. Ich habe meinen Hausspeicher relativ groß gebaut, ähm, jetzt tatsächlich mit 100 Kilowattstunden, dass ich da eben tagsüber die Sonnenenergie ernten kann, in den Akku zwischenspeichern kann, wenn der Strompreis im Keller ist und dann halt in abends oder in den Morgenstunden eben äh, ja, volle Lotte ins Netz ballern kann um dann eben den maximalen Strompreis zu äh, bekommen. Also das und ich habe eine, eine Frage noch, ähm, die, die noch offen ist. Wie funktioniert das Ganze? Also wenn ich die Anlage schon am Netz habe, dann äh, hole ich mir einen Direktvermarkter, nennt sich das. Und der kümmert sich darum, meinen Strom, den ich äh, überschussmäßig ins Netz einspeise, an der Strombörse zu verkaufen. Und das ist eigentlich, äh, ja, keine Ahnung, das, äh, aus, äh, das, das, dieses Anmeldeformular hast du in ein, zwei Stunden äh, maximal ähm, ausgefüllt. Da musst du relativ viele äh, Daten halt zu deiner Anlage mitliefern, damit er das Ganze eben an den Start fahren kann. Und auf technischer Seite brauchst du auch einen neuen Zähler und solche äh, Scherze. Ein bisschen was brauchst du ja auch an zusätzlicher oder anderer Hardware. Da können wir dann auch noch mal äh, im, im Detail drauf eingehen, wenn's, ja, wenn's in, äh, wenn Interesse daran besteht. Also Direktvermarkter, was, was ist das? Ist das jetzt irgendwie ein, eine Firma oder, oder was heißt das genau? Das ist ein Dienstleister, der eben sich darum kümmert, Strom oder der kauft im Endeffekt Strom ein und verkauft wieder an eine Strombörse. Oder beziehungsweise... Wenn ich mich bei ihm anmelde, dann sage ich, okay, ich habe meine Anlage so und so groß, ich liefere so und so, also über, über das Jahr gesehen, so viel Strom. Mit dem kannst du rechnen. Ähm, ver verkaufen an der, an, der, an der Strombörse und der aggregiert quasi ganz viele Anlagen. Normalerweise eigentlich größere Anlagen, äh, damit es sich halt wirklich lohnt. Aber es gibt halt viele neuere Anbieter, wie in dem Fall Luminasa, äh, zu, bei dem habe ich mich angemeldet als Direktvermarkter, die halt auch kleinere Anlagen so im, im Haus, äh, Hausdachbereich quasi ja, mit aufnimmt und dann eben es ermöglicht, den Strom an der Strombörse zu verkaufen. Also der kümmert sich dann quasi um die ganze Abwicklung, einmal ums Verkaufen und auch diese ganze Marktkommunikation, die stattfinden muss, denn beispielsweise der Börsenstrompreis, der ändert sich jede Stunde, dieser Epex-Bot-Preis und deswegen braucht man auch beispielsweise einen extra Zähler, der dann viertelstündlich bzw. stündlich die Werte eben, ja, ähm, sich merkt, was ich eben in dem jeweiligen Zeitraum eingespeist mhm. habe. Also es ist praktisch sowas wie ähm, diese, diese Börsenstromtarife, wo ich jetzt ähm, zum Beispiel stündlich äh, auch den aktuellen Börsenstromtarif danach abgerechnet würde. Genau, und richtig. Umgekehrt sozusagen. Also so. Korrekt, korrekt. Mhm. Genau, es gibt ja Avatar und Tipper genau. und keine Ahnung, was alles gibt. Habe ich mir ta äh, tatsächlich auch schon mal überlegt, dass ich umgekehrt dann den Strom zum Börsenstrompreis einkaufe. Aber da kommen noch relativ viele äh, so Netzgebühren und was sich alles mögliche dazu. Also da, wenn der, wenn der Strompreis an der Börse jetzt 0 Cent wäre, was er ja teilweise sogar jetzt im Winter ist, ähm, müsste ich trotzdem, glaube ich, 15 Cent zahlen, effektiv, dass ich ihn quasi beziehen kann zu dem, zu dem Moment äh, oder genau. in dem Moment. Aber das ist ja immer, ne? Äh, also du, ähm, also wenn du den, also das, die, die 15 Cent hast du praktisch eh immer. Also da kannst du ja nichts zahlen. ja. Sammeln, ne? Bei Bezugsrichtung schon, bei Einspeiserichtung eben nicht. Also da habe ich tatsächlich dann nur die ähm, Kosten für den Direktvermarkter. Also der hat so eine Servicepauschale, der hat ähm, je nach Anlagengröße, wobei bei äh, Luminasa sind es glaube ich irgendwie 8,50 Euro pro also bisschen Anlagengröße von 30 Kilowatt Peak pro Monat, was man zahlt und dann eben anteilig oder prozentual eben, was du einspeist, zu welchem Preis und da greift er einfach ein paar Prozent ab. Mhm. Kurz gefasst, kommen noch ein paar andere ähm, Komponenten dazu, aber das ist eigentlich so das, was ins Gewicht fällt. Aber man könnte ja auch beides machen, so gesehen. ne Also man würde dann, ähm, also ich meine den Eigenverbrauch oder den, das, was du aus dem Netz beziehst, hast du ja so oder so noch und das könnte man ja ähm, über einen Börsenstromtarif versuchen, möglichst so zu schaffen. Also es wäre ja beides gleichzeitig möglich, es wäre schon interessant, ja. Hm. Korrekt. Das Einzige, was man nicht machen darf, man dürfte jetzt nicht, wenn der Börsenstrompreis null ist oder weniger als, also <lacht> negativ ist, dann sagen, okay, ähm, ich ballere meinen mein Hausspeicher voll ähm, und speise den Strom dann wieder nachts ein, wenn er wegen mir 50 Cent wert ist und ich 50 Cent dafür bekomme. Ja, okay. Das darf, das darf man nicht machen, wenn man eine EEG-Anlage hat. Wenn man keine EEG-Anlage hat, dann dürfte man sogar okay, machen. Okay, und wie, wie können die das, also wie machen die das technisch, dass sie das verhindern? Also ich meine, das ist ja jetzt wenn man ehrlich ist, wie willst du das messen? Ne? Also, ich kann ja also es, gibt, es gibt tatsächlich so einen Influri oder Influri-Sensor, mhm. den man ähm, den der Netzbetreiber quasi verlangen kann, dass, man, dass er eingebaut wird in der Anlage. Ich glaube, der verhindert es nicht und ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Rein technisch bin ich da raus. Ähm, also man kann es auf jeden Fall feststellen, in der, in der Regel ist sowas nicht eingebaut. ist, glaube ich, auch zu aufwendig bei so kleineren äh, Hausanlagen. Ich weiß nicht, wie es bei größeren ist, aber bei klein, kleineren Anlagen, also ich habe sowas auch nicht eingebaut. Rein theoretisch könnte ich es machen und es könnte auch keiner nachvollziehen. Dann könnte ich sagen, okay, wenn ich den Strom bezogen habe, dann ist er halt ins E-Auto geflossen. Also es kann ja keiner wirklich nachvollziehen. Es sei denn, man würde an jeden äh, Pupsverbraucher noch irgendwie einen, einen Zähler ranmachen, der geeicht ist und der ähm, ja, irgendwie registriert ist, dann könnte man schon machen. Mhm. Ja, das ja, interessant, also total spannend. Das wusste ich gar nicht. Also, das, ähm, das ist jetzt wieder eine große Neuigkeit für mich. Wobei wir ähm, persönlich jetzt nicht so wahnsinnig viel einspeisen. Also ich habe ja nur so um die 10-Kilowatt-Peak und ähm, also Einspeisung ist bei uns. Noch? Noch, ja, ja, mal sehen. Also wie gesagt, ich äh, klar, ich denke drüber nach, ähm, da jetzt auch zu erweitern. Ähm, mhm. Also, ich, keine Ahnung, ich hatte jetzt tatsächlich noch eine ganz spannende Begebenheit, das ist jetzt was anderes, aber das ist auch noch mal witzig. Ich hatte jetzt. Also ich habe ja hin und wieder, ähm, auch, auch teste ich irgendwelche Sachen von ähm, chinesischen oder deutschen Herstellern, so Powerstations oder Akkus oder so. Ja. Das mache ich ja ganz gerne mal. Also <lacht> Rufst alles auseinander. Ja, genau. Das, das macht mir dann schon Spaß. Das Video drehen nicht so mich zu geben, das ist immer super aufwendig, dann halt das <lacht> alles zu filmen. Aber jetzt hatte ich irgendwie sowas, da hat mir als ein Hersteller, ohne mich zu fragen, also wirklich, ich hatte keine Ahnung, nichts, äh, einfach eine 10 Kilowattstunden Speicher hingestellt. Bam. Ja, ähm, Keine Ahnung, da musst du jetzt auch, ich, da, Ahnung, ich muss jetzt erstmal selber in mich gehen und überlegen, was genau soll ich jetzt machen. bin noch so ein bisschen unschlüssig, also so verrückte Sachen erlebe ich da, das ist echt komplett irre. Naja, dein Kanal hat ja schon eine riesen Reichweite. Kein Wunder, dass da solche Anbieter auf dich zukommen. Ja, also ich sag mal, ja. Fragen ist ja kein Ding, kann man ja machen. Da kann ich ja dann selber entscheiden. Aber das war schon, <lacht> sagen mal, sehr aggressiv. Ne? Also, ähm, weil ich hatte schon mal bei denen bestellt, also selber privat halt für mhm. meinen Speicher. Und ähm, das war, also egal, war nur mal so ein Spin-Off vielleicht. F funny. Bergbau, so, so ein bisschen Spaß aus, aus YouTube-Gossip. YouTube <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> okay. Ähm, Jetzt muss ich mal nachdenken. Also du hast gesagt, es lohnt sich ab so und so viel ähm, Kilowattstunden Einspeisung. Warum? Also das kann man so direkt jetzt nicht sagen. Es lohnt sich, kann sich auch mit weniger lohnen. Es ist halt so, es gibt verschiedene Faktoren, dieses Ganze, die das Ganze, die da Einfluss drauf haben. Also beispielsweise, ähm, auch wenn der Strompreis jetzt konstant bei 0 Cent wäre, dann hätte ich das nennt sich dann anzulegender Wert. Das wäre mir quasi garantiert in der Direkteinspeisungsgeschichte. Ähnlich wie bei, ähm, wenn ich ganz normal bei der Einspeisevergütung wäre, kriege ich jetzt aktuell 9 Cent. Und da kann man in so einer Tabelle nachgucken. Dieser anzulegende Wert, der wäre bei mir jetzt irgendwie 0,2 Cent drüber. Das heißt, dieser Wert wäre mir übers Monatsmittel quasi gesehen garantiert, mhm. auch in der Direkteinspeisung. Das heißt, da würde ich quasi 0 auf 0 rauskommen. Äh, auch wenn der Strompreis die ganze Zeit im Keller wäre, das ist quasi so eine Art Anreiz für Leute, in die Direktvermarktung zu gehen, dass der Staat sagt, okay, wir fördern dich. Äh, wenn der Strompreis immer im Keller bist, kriegst du halt zumindest diese Einspeisevergütung oder halt noch einen Tucken drüber sozusagen. Davon muss ich halt aber auch den Direktvermarkter zahlen. Das heißt, diese monatliche Vieh plus halt prozentual noch äh, halt ein bisschen was, was dir halt abgreift, ein paar Prozent von dem Gewinn, sage ich es mal. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt halt ganz, ganz wenig einspeise und der Strompreis ist immer im Keller, dann würde ich halt sogar ein bisschen ne im negativen Bereich sein. Dann würde es sich gar nicht lohnen. Wenn ich, äh, nehmen wir mal an, der Strompreis ist so im, im Schnitt vielleicht 15 Cent oder was, dann habe ich einen Gap, äh, den ich quasi kriege pro Kilowattstunde abzüglich äh, Gebühren und die pipapo. Von, rechnen wir einfach mal 5 Cent. Dann kriege ich halt 5 Cent mehr ähm, und dann kannst du es ja hochrechnen, aufs Jahr gesehen, wie viel ich einspeisen muss, um dann halt, ja, ein paar hundert Euro mehr an Gewinn zu machen. Das ist dann, je mehr ich halt einspeise, desto mehr Gewinn mache ich dann halt im Endeffekt. Und irgendwann, <lacht> sage ich halt, wenn die Anlage zu klein ist, lohnt es halt nicht. Für 100, 200 Euro Aufpreis äh, oder, oder Ge Gewinn pro Jahr hatte keiner Bock drauf, auf diesen ganzen Stress, sage ich mal. <lacht> ja, also ich, ich versuche es nochmal zusammenzufassen, damit ja. es, ähm, also für die Zuschauer auch oder Zuhörer. Ähm, also du verrechnest, also grundsätzlich, sage ich mal, bei mir ist es so, ich kriege jetzt im Moment, glaube ich, auch 6, 7 Cent, wenn ich meinen Strom mhm. einspeise. Ne? Das ist halt diese Einspeisevergütung und damit war es das eigentlich. Und ähm, ja. bei dir ist es jetzt, also man kann das dann gegenrechnen quasi, wenn ich das direkt vermarkten würde, über diesen äh, Anbieter hätte ich halt einmal die Fixkosten von irgendwie 8 Euro im Monat, die sind halt da. Das heißt, die müsste ich mhm. schon mal überwinden, damit es positiv ist. Aber ich kriege auf jeden Fall die Einspeisevergütung plus so einen kleinen Bonus, damit es halt als Anreiz irgendwie da ist. Das heißt, im, im, genau, im Worst Case, sagen wir mal, der kleine Bonus ist jetzt nicht riesengroß, würde ich 8 Euro im Monat verlieren. Also im absoluten sch schlimmsten Fall der wäre. Der, ja. der war vermutlich auch die eintritt, oder? Es kommen noch ein paar andere Kosten dazu, mhm. beispielsweise den Zähler. Du brauchst einen ähm, anderen Zähler, der nennt sich RLM-Zähler, ähm, registrierende Leistungsmessung, der das eben viertelstündig eben mitprotokolliert. Und der kostet bei dem ähm, Luminasa bzw. über Solandeo, das ist dessen Partner quasi, der sich dann um den Messstellenbetrieb mhm. kümmert, der kostet dann 120 Euro im Jahr. Dein normaler Zähler kostet irgendwie was um die 20 Euro, das heißt, da hast du dann runtergerechnet, äh, nicht ganz 10 Euro noch zusätzlich Kosten pro Monat, vielleicht 8, 8 Euro Und, pro, ähm, pro Monat. Das kommt dann noch dazu, aber das, das war dann auch schon alles genau. Aber sonst, ko korrekt, ja. Ist das, also würde man das jetzt umgangssprachlich auch als das smart Meter ding bezeichnen? Nicht okay. wirklich, nee. Das ist... Dieses Smart Meter, von dem du redest, das ist die intelligente Messeinheit oder wie das mhm. heißt oder Messstation, kein, kein Plan, da ist dann noch so ein Gateway dabei, das ist dann noch, also soll wesentlich günstiger werden und es hat dann auch noch weiter, weitreichendere Steuerfunktionen. So ein RLM-Zähler, das ist im Endeffekt, äh, ja, sieht genauso aus, sage ich mal optisch, wie so ein normaler äh, Zähler, der ist halt für größere Anlagen eigentlich gedacht. Aber in dem Fall brauche ich den halt einfach, damit äh, das einfach marktkommunikationstechnisch alles richtig ablaufen kann, dass es eben stündlich eben abgerechnet werden kann. Und ähm, also sagen wir mal, ich hätte einen Smart Meter, ähm, würde das reichen, also plus Gateway dann? Oder bräuchte ich den dann trotzdem noch zusätzlich? N nee, das würde wahrscheinlich reichen. Du musst halt immer mit deinem Direktvermarkter ähm, quatschen, was der für Schnittstellen anbietet. da Wird es wahrscheinlich auch ein, zwei, drei Schnittstellen geben. Äh, aber wenn der halt, das nicht unterstützt, was dein Smart-Meter quasi hergibt, dann wird es schwierig sein, weil der wird nicht für dich dann äh, irgendwie noch eine Sonderlocke äh, schustern. Mhm. Das heißt, da, da musst du schon gucken, dass das irgendwie aufeinander abgestimmt ist. Normalerweise sollte es schon funktionieren, ja, aber wie es öfter so ist, funktioniert es dann halt nur, wenn die Partner quasi perfekt aufeinander abgestimmt sind, wie jetzt in dem Fall äh, von Luminasa und, und Solandeo. Okay, interessant. Und... Ähm aber ich denke, in ein, zwei Jahren oder was wird es bestimmt auch technisch viel weiter sein, weil dann gibt es ja auch diese Smart-Meter-Pflicht äh, von dieser intelligente Messeinheitsgeschichte da. Und dann sollte es auch äh, einfacher sein, als ich sag mal als kleiner Endkunde mit seiner so kleinen Anlage das Ganze realisieren zu können. Aktuell ist es alles noch so ein bisschen in den Kinderschuhen, sage ich mal. Deswegen auch der, die Krücke mit dem RLM-Zähler, aber anders geht es aktuell noch nicht. Nee, nee, also wie gesagt, das war die Frage, weil genau das meinte mhm. ich. Ähm, irgendwann kommen die Smart Meter und ähm, also wir werden die ja alle dann bekommen, mehr oder weniger zwangsweise. Ja, ja. Und ähm, also wenn das, sage ich mal, auch ausreichend ist, heißt das irgendwann, kann das ja, ja. jeder machen, wenn er das <lacht> möchte. Das ist ja irgendwie äh, schön Korrekt. aussichtsreich, darum ja. ging es mir. Ähm, okay, ja, spannend. Und hardware-mäßig, da waren wir, glaube ich, auch mhm. am Anfang hatten wir noch so, äh, was, was ist da mhm. zu tun? Also muss, muss ich da irgendwie viel machen? Ist Es ist kompliziert. Ähm, also du kriegst halt den, den Zähler, das heißt der alte Zähler, der alte Zähler wird rausgerissen, das ist bei mir äh, so ein Zwei-Richtungszähler, so einen hast du wahrscheinlich auch, das heißt darüber läuft halt einmal Bezug und Einspeisung, das sind halt zwei Zählwerke, die das äh, quasi unterschiedlich oder getrennt voneinander ermitteln, ähm, das nennt sich SLP, Standardlastprofil, äh, so heißt der Zähler halt, ähm, der wird rausgerissen und an die Stelle in dem Zählerschrank kommt halt äh, der, einfach der, dieser RLM Zähler rein. Und du brauchst dich eigentlich um nichts kümmern, außer mal den, Sch den Schaltschrank aufzumachen oder den, den Zählerschrank aufzumachen und dem Dienstleister den Zähler tauschen zu lassen. Und ähm, eine Kleinigkeit ist noch. Der Direktvermarkter, der muss die Möglichkeit rein technisch bekommen, deine Erzeugungsleistung auf null runter zu drosseln bzw. deine Einspeisung äh, zu, zu kappen. Das ist halt einfach eine Vorgabe, dass wenn jetzt zu viel Strom im Netz ist oder warum auch immer, ähm, hat er halt die Möglichkeit, deinen, deinen Strom runter zu regeln, deine Anlage. Beispielsweise, also vermutlich auch, wenn der Strompreis irgendwie negativ ist, dann würde er quasi was zahlen müssen, um deinen Strom an der Börse zu verkaufen. Dann würde er wahrscheinlich in letzter Instanz sagen, okay, ich regle eine Anlage runter. Und dafür hat dieser ähm, RLM-Zähler, den man dann von Solandeo, und den ich hoffentlich auch bald bekomme, ähm, äh, so ein Relais quasi, so ein potenzialfreies Relais eingebaut den man wiederum ähm, anschließen muss an seinem Wechselrichter. Der muss halt auch richtig konfiguriert sein. Und wenn da quasi, das ist wie ein Schalter in dem RLM-Zähler. RLM, RLM und wenn der Direktvermarkter sagt, jo, jetzt ist keine Einspeisung erlaubt, dann schließt er diesen Kontakt einfach und mein Wechselrichter regelt halt einfach runter. Mhm. Ja, okay. Das ist im Endeffekt alles, genau, was man auf technischer Seite beachten muss. Na gut, also zumindest... Also was mir jetzt eben im anfänglichen Sinn gekommen ist, man müsste, also ich vermute mal, damit es sich wirklich lohnt, ähm, wäre es ja sinnvoll, ähm, den Akku zu benutzen. Das heißt jetzt nicht zur, ähm, zur Mittagszeit, wenn die Sonne richtig hoch steht, ähm, dann einzuspeisen, weil dann machen es halt alle korrekt. und der, der ja. Preis ist niedrig. Das heißt, da würde ich dann wenig gewinnen. Also das müsste ich dann quasi abspeichern und am Abend oder was weiß ich, wenn dann, ähm, wenn dann viel äh, Bedarf da ist und die Kosten hoch und dann einspeisen, da hätte ich dann das meiste von, ja. Kann man jetzt so eins zu eins auch nicht mhm. sagen, denn äh, neben PV haben wir natürlich viel Windstrom mhm. im Netz und der korreliert halt nicht mit der Tageszeit, der Wind. Äh, ja also klar, aber sagen wir mal, ich muss das irgendwie an, äh, also an den Börsenstrompreis anpassen und das kann ich ja nur mit dem Akku machen. Ne? Also genau, äh, da ist halt dann der Hebel nochmal wesentlich größer. Mhm. Gerade das könnte ich mir halt in meinem Fall, ich habe auch eine relativ große Ausspeiseleistung von ja knapp 20 kW oder sogar noch ein bisschen mehr, und dann könnte ich mir halt die zwei, drei, vier Top-Stunden des Tages quasi raussuchen und dann meine Anlage sagen, jetzt äh, volle Kanone ins, ins Netz reinballern. Ja. 20 kW, okay. <lacht> <lacht> das sagst du hier so, <lacht> Lapida. Das ist schon echt ein ganz schöner Haus. sogar ein bisschen mehr, aber äh, ich muss mich mal langsam rantesten. Die Anlage ist erst äh, kurz in Betrieb mhm. und... Ja, ja, du hattest mir jetzt hier auch mal so ein Bild geschickt irgendwie mit 400 Ampere, die da gerade drüber gehen, über den Akku, da habe ich auch schon ein bisschen dumm geguckt, muss ich sagen, Es war schon krass, aber also nicht schlecht. <lacht> ähm. Ja, Victron kann was, also da... Ähm auch die diy akkugeschichte geschichte mhm. da werde ich demnächst auch mal drüber blocken. Da kommen, ach, ich kriege jeden Tag schon so viele E-Mails. Wann, wann gibt es endlich das neue Akku-Design und überhaupt? Also da bin ich jetzt auch dran. Mhm. Da mein Anlag jetzt endlich fertiggestellt ist und wirklich äh, läuft, wie ich es mir vorstelle, dass ich dann auch endlich mal drüber blocken kann. Ja, und alle meine Leser dann damit versorgen kann. Ja, unbedingt. Also das, ähm, Ich finde auch wirklich deine Einträge <lacht> super. Also ich kann... Ähm da also würde ich nur noch mal eine ganz, ganz große Empfehlung aussprechen. Ich <lacht> find, ähm, du hast einen unglaublich hohen Detailgrad. Du machst es sehr sauber alles. Also vieles ist auch dokumentiert. Auch wie kann ich zum Beispiel einen Akku beim Netzbetreiber anmelden? Wie du das gemacht hast, hast du ja auch dokumentiert. Auch das mhm. ähm, ist eine Frage, die sehr viele Menschen stellen. Und ähm, also tatsächlich, wenn mir die jemand stellt, schicke ich den direkt zu dir. Also, weil sehr cool, danke. <lacht> weil ich, äh ja, also... Ich ich block nicht über alle Themen mit äh, über die ich also mit, mit denen ich, ich äh, mich täglich beschäftige, aber wenn ich mich dazu entscheide über irgendwas zu blocken, dann versuche ich es richtig zu machen oder halt viele Details eben mhm. reinzubringen. Nee, naja, richtig ja. cool, also wie gesagt, ich äh, bin auch ein großer Fan, also <lacht> <lacht> sehr schön. Ähm, ja, cool, ich ich würde tatsächlich sagen, so ganz grob wären das jetzt erstmal die Fragen. Ich bin mir echt mhm. sicher, dass da noch ganz, ganz, ganz viele mhm. Fragen aus der Zuschauerschaft kommen. Deswegen würde ich jetzt einfach mal behaupten, wir werden vermutlich nochmal einen zweiten Termin machen müssen. Aber also vielleicht nochmal so als Cliffhanger. Ja. Ich, ich habe vor ein paar Wochen mit Ralf, das ist mein Kumpel, mein EEG-Profi, der das Ganze quasi beruflich auch macht, und, und sich mit Einspeisevergütungen und so auseinandersetzt, mit dem hatte ich ein Video aufgenommen, Es geht auch relativ lange, aber es können wir gerne auch mal an der Stelle verlinken, wo wir darüber philosophiert haben, ob meine Anlage im Jahr 10.000 Euro an Gewinn erwirtschaften kann. Einmal über den äh, Direktverbrauch, den ich quasi selbst äh, verbrauche von meiner Anlage, wo ich keinen Netz, Netzbezug habe, plus eben die ähm, Direktvermarktungsgeschichte. Und da ist mein heimliches Ziel, in diesem Jahr 10.000 Euro zu knacken. Und ob ich es schaffe oder nicht, seid dahingestellt, aber... Ja, nur unter Druck entstehen Diamanten, von daher <lacht> mal, mal, mal, mal gucken, ob es klappt oder nicht. Ich bin froh, Nutes. Ja, super. Auch gerade die. Ja. Ähm, ich würde sagen, ähm, das Video verlinke ich im Abspann. Also, gleich, wenn es zu Ende ist, könnt ihr einfach draufklicken und ähm, dann seid ihr da. Also, schaut es euch unbedingt an. Und äh, da oben, ich weiß gar nicht, welche Richtung, im Infokasten findet das auch. Also, das werde ich dann auf jeden Fall verlinken. Genau. Ja, cool. cool. Ähm, wie gesagt, ich, ich denke, wir werden, wird sehr gerne noch einen zweiten Termin machen, weil ich bin, da werden tausend Fragen kommen. Also da bin ich mir ganz sicher. Und ähm, dann können wir es nochmal näher erläutern. Oder ihr schaut bei ihm rein, gucken wir mal. Aber ich habe auch nichts gegen nochmal einen zweiten Termin. Oder wir können auch nochmal gerne ich auch einen nicht, ne? Livestream machen, wäre auch nochmal cool. Und dann wirklich einfach mal live so Fragen beantworten. Das hatte ich auch schon ganz lange nicht mehr gemacht. wäre eigentlich echt nochmal an der Zeit. Und du wärst, glaube ich, genau der richtige Gast. <lacht> Perfekt, bin, bin dabei. Cool. Ja, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, fand ich mega spannend. Danke dir. Und ähm, ja, schauen wir mal, was draus wird. Ich äh, drücke dir die Daumen, dass du die 10.000 knackst und echt viele Leute animierst, es dir vielleicht auch gleich zu tun. Und ja, cool. Viel, also echt super Sache. Vielen Dank und dann ja bis zum nächsten Mal. Ne? Ciao. Ciao.